Wir haben seit zehn Jahren Freiwillige hier in Tinchopia in der Peaceful Bamboo Family. Und dieses Jahr sind es Lea und Simon. Wir freuen uns enorm, dass sie da sind. Durch ihre Frische auch und ihre Neugier, um alles hier kennenzulernen, stimulieren sie uns auch wieder. Also dieser kulturelle Austausch ist sehr wichtig. Das wirklich hier sein wollen und auch bereit zu sein, Sachen zu tun, die man nicht von Anfang an gleich versteht. Dann nach einer Weile kann man dann Fragen stellen <lacht> und dann auch Antworten bekommen. Aber wirklich diese Offenheit ist die erste Voraussetzung. Also ich persönlich wohne im Projekt und lebe daher in der Gemeinschaft. Das genau macht mein Projekt auch so schön, weil du integriert wirst, du bist immer dabei. Ich wachse hier auf jeden Fall, jeden Tag umsonst. Anfangsschwierigkeiten... Ich würde ich sagen, hier, besonders hier im Projekt, sind die vielen Regeln und Strukturen, weil für die Bewohner ist hier alles sehr strukturiert. Das war natürlich nicht einfach, sich da anzupassen, aber mit der Zeit kommt man in den Flow, würde ich sagen. Man, man findet sich immer besser rein. Ich unterstütze die Menschen hier einfach bei den alltäglichen Aufgaben. Konkret arbeite ich. Vormittags im Garten und nachmittags mit den Bewohnern meines Projekts zusammen in dem Räucherstäbchen-Workshop, wo wir Räucherstäbchen herstellen, verpacken, zählen und trocknen. Also durch den Freiwilligendienst habe ich die Chance gehabt, Dinge anders zu sehen. Vor allem, auch, wenn man ein Jahr weit weg von zu Hause ist, fängt man einfach an, die Sachen davor zu reflektieren. Es ist so, als wenn man von oben drauf schaut. Das Schlimmste war vielleicht am Anfang, dass man sich etwas hilflos gefühlt hat, da man nicht die Sprache spricht. Hier habe ich auch gelernt, dass Sprache zwar ein wichtiges Kommunikationsmittel ist, aber dass man auch anders kommunizieren kann über Mimik und Gestik und Emotionen. Hauptaufgaben sind die Gartenarbeit. Ähm, bei uns im biodynamischen Garten. Aber natürlich auch ähm, mit den Bewohnern. Alltägliche Aufgaben beim Essen, ähm, ihnen zu unterstützen, beim Putzen von, von jeglichen Räumen. Es ist nicht unbedingt Arbeit, es ist eher Leben im Projekt. Ich wollte einfach nach der Schule meine Komfortzone verlassen. Ich wollte andere Lebensweisen kennenlernen. Das konnte mir der Weltkeitsfreiwilligendienst bis jetzt super erfüllen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich, das, dass ich dies gewählt habe. Wenn man hier nicht im gewohnten Umfeld ist, hat man keine bestimmte Rolle, die einem zugeschrieben wird. Das heißt, man kann sein, wer auch immer man will. Wenn man alleine wäre, hat es auch sicherlich etwas Positives, weil man lernt selbstständig zu sein. Aber das lernt man auch, wenn man einen Mitfreiwilligen hat. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh über meinen Mitfreiwilligen, weil mir... Mein Mitwilliger mir die Möglichkeit gibt, Dinge zu reflektieren. Und auch wenn mir Sachen nicht gefallen, kann ich mit ihm darüber reden. Und ähm, ja, es ist einfach wie ein Stück zu Hause noch hier. Und so hat man, ist man nie alleine und man hat immer die Möglichkeit, wenn es einem mal nicht gut geht, mit jemandem zu reden. Und auch vor allem schöne Sachen zu teilen. Du solltest unbedingt einen Welttagsheilungdienst machen, weil das eine ganz andere Lernerfahrung ist. Es ist kein Vergleich mit Schule, Uni oder Ausbildung. Natürlich werden viele Herausforderungen auf dich zukommen. Aber aus diesen Herausforderungen wirst du so viel mitnehmen, dass es eine einmalige Chance ist, die du ergreifen solltest.